So, und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Evil Minecraft. Natürlich wie jeden, ähm, ähm, ähm, das haben wir heute Donnerstag, genau. Ähm, ja. Ähm, ja, aber. Platinum, okay, was haben wir denn, was haben wir denn? Ach ja, genau, das Haus, das Haus haben wir. Ähm, sorry, dass jetzt am Mittwoch kein äh, Oxmo Style gekommen ist. Ich habe gerade ähm kann das jetzt gerade nicht rennen, also ja, doch, ich, ich muss es, äh, es kommt nachträglich, sagen wir es mal so, es wird kommen, keine Sorge. Es wird kommen. Auf jeden Fall. Diese Woche noch hoffentlich. Ähm, ja, ich hatte ja jetzt, ähm, was ich auch cool finde, ich habe heute zwei neue Abonnenten dazu gekriegt. Ja. Ach ja, genau, okay, okay, okay, okay. Jetzt muss ich kurz gucken, wie die nochmal äh, genau heißen. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Die heißen x Xtriquis. Ah Scheiße. Die werden mir bestimmt böse sein, dass ich es falsch ausspreche. Ähm, muss man mir jetzt halt sagen? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, ich werde den Kanal von ihr, äh, den Link von ihrem Kanal in die Videobeschreibung hoffentlich tun, wenn ich es nicht vergesse. Weil das sind einfach immer Leute, die ähm, haben mir das jetzige Intro gemacht. Ähm, den zurzeit zurzeitigen Ding Background, aber da kriege ich einen anderen, einen deutlich äh, einen besseren halt oder wurde mir zumindest versprochen dass er besser ist <lacht> sagen wir es mal so ich habe ein Zwischenresultat gesehen das war richtig Hammer ähm, ja deswegen mache ich jetzt ein bisschen Werbung hier weil die, sind, die haben, machen echt klasse Arbeit und die haben es echt verdient hier ein bisschen mehr Abonnenten zu kriegen die haben schon einige Abonnenten also im gegen, Gegensatz zu mir einige sagen wir es mal so ähm, und die haben deutlich mehr verdient also Hauptsächlich sprechen sie zumindest für die, weil sie sehr viele englische User haben, ähm, sch tun sie viel Englisches, also Videobeschreibung, alles, also ja, ist eher so englisch. Sie selber sind, soweit ich weiß, deutsch, weil ja, sie können mit mir Deutsch schreiben, sagen wir es mal so. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, und ja, das heißt, so unter Kommentaren bitte englisch schreiben, das fände ich dann auch so okay, weil... Ja. Komm dann bleiben man auch so wie die anderen halt. Ziehen mit dem Strom hier. So jetzt brauchen wir erstmal eine neue Picke, weil wir brauchen ja noch Cobblestone für das Haus. Ja, so. Ich sag jetzt mal endlich mal eine Eisenpicke. Okay. ich weiß jetzt ich schon hier bauen kann, aber ich habe jetzt hier gebaut. Hier könnten wir auch später irgendwie als Lagerraum. So, das kotzt mich einfach an. Nein, die Fancy Blocks. Ah, ich glaube, warte, bei Breaking. Dann dreht sich's auch nicht mehr, gell? Ah doch. Ist nur bei Fancy, wenn man Fancy Blocks ausmacht. Also ich finde, das äh, brauchen wir jetzt erstmal hier nicht. dieses Ang Dass die so komisch aussehen. Obwohl es natürlich scheiße ist, ich will den, irgendwie den Mod runterhauen. Äh, dass es, dass die Blöcke angeschlagen bleiben. Das finde ich scheiße. Ich mag das nicht. Ich kann es einfach nicht leiden, also ja okay ich hoffe der Ingame Sound ist nicht allzu laut ja okay 9 Prozent zum muss hinhauen äh, ja also, äh, ja ach ja genau zu den Abonnenten ähm, ich hatte 113 Abos dann habe ich ja die zwei geblockt die hier ja sie äh, Video äh, ernste Ankündigung oder ernste Ansage ich weiß es gerade gar nicht Falls sie es bemerkt äh, ja und jetzt habe ich halt deswegen habe ich ja halt zwei Abos verloren aber ich habe die jetzt wieder gekriegt ah, äh, äh, zwei andere User haben mich jetzt halt abonniert finde ich cool auf jeden Fall äh, ja was habe ich noch wollte ich noch sagen was wollte ich noch sagen genau äh, ja eben danke für 113 Abonnenten das ist für, für mich eine wahnsinnige Ehre und äh, ja ja ja so Scheiße, ich glaube, wir haben ja gar nicht mehr so viel. Ah, shit. Stimmt, ja. Mehr ja die ganzen Treppen nicht mehr gebraucht. Na, wir brauchen nicht so viel Treppen. Wir brauchen jetzt Cobblestone selber. Fällt mir gerade so ein. ich mag nicht diese übelsten. Nur Spitzdächer da. Und zack. Hier können wir den Cobblestone wieder rausnehmen. Ist da eine. Coole? Wieso ist da eine Kuh? Ach Achso, ja klar. Ah, <lacht> das sieht witzig aus. Okay, ähm. Ups. Ah, ich wechsle dauernd das Thema. Das tut nicht gut. Ich vergesse dauernd, was ich sagen will. Okay, ähm ja, was will ich sagen? Sagt mir mal bitte, was ich sagen soll. Ach so, ja, genau. Ähm falls ihr es bemerkt habt, sind die Videotitel alle geändert worden oder zumindest viele geändert worden, auch die Beschreibung und und und ähm nein, ich habe das hab nicht ich geändert sondern das ist genau also natürlich einer von dem Teammitglied vom Mr. Chaos 96 weil wie ihr vielleicht auf der Website gesehen habt, wenn nicht schaut einfach mal vorbei ähm, besteht ja Mister, der Kanal Mr. Chaos 96 nicht mehr nur aus mir wir haben ja okay teilweise haben wir äh, unseren LPT-Freund äh, also der immer also der LP Suzuki ehemals LP Haku ähm, ja der mit mir immer die ganzen LPTs macht und da haben wir wie auf der Website könnt ihr mal gucken unter das Team ähm, haben wir den, den den den den den den den Kopf von Soundu so ja das ist so eine kleine ja ist eigentlich schon seine eigene Firma bereits das ist auf jeden Fall die macht halt macht halt Musik und so und der kümmert sich halt hier auf diesem Kanal um die Technik ah hier kann ich den Kopf noch raus okay. Ja was soll ich groß noch sagen ich weiß jetzt gerade nicht so ich bin nicht so der Typ von Kanal Promoting ich sag da immer ich kann da nicht wirklich so wirklich was sagen dazu auf jeden Fall er ist, er macht das echt Hammer Also, ja, er hat klasse in diesen Kanal reingebracht sagen wir es mal so wir sind jetzt zur Zeit zu dritt und ja. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. sonst noch irgendwas zu sagen? Nein, nein, ah, ich brauche, ich brauche Gesprächsthemen. Okay, okay, okay, okay. So. zack, zack, zack. Ähm, ihr könnt mir gerne mal Gesprächsthemen in die Comic schreiben, also sozusagen, über was wir sprechen sollen. Es können ernste Themen sein, es können witzige Themen sein, es können verrückte Themen sein. Weiß ich nicht, auf was hier steht. Ähm, <lacht> Nein, äh, ja. Ähm, okay, so, jetzt haben wir gleich... 10 Minuten aufgenommen. nehme ich natürlich noch... Ich höre nicht bei 10 Minuten jetzt auf. Komm, da komme ich dran, da komme ich dran. So, bam. Ach komm, mach mal schnell. Von außen. Ich hoffe jetzt, es kommen keine Monster. Bisschen asi. Bisschen yeah, asi. Ja, hallo. Geh mal hier. Nein. Das Haus... Alter. Scheiße. Das Haus schimmelt, das Haus schimmelt, das Haus schimmelt. Ich muss die Dinger hier wegmachen. Nein. No, nicht noch mehr Wasser. Nicht noch mehr Wasser. Ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Es sind noch zwei. Ach, shit. Zack, zack. Scheiße, ich muss das Haus umbauen. Ah, bestimmt fängt als nächstes unser neues Haus hier an zu vergammeln. Das wäre natürlich scheiße, aber... Okay, dann machen wir das schnell, bevor das sich noch ausbreitet. Haben wir eine Axt dabei? Ja, sozusagen. Eine Baumex. Oh, das geht so. Ach ja, genau. Man kann es ja so runterhacken. Ich brauche zwei Eisen. Habe ich zwei Eisen dabei? Ich habe nur ein Eisen dabei. Geht es viel schneller. Oh, und beide Bäume sind gewachsen, sehe ich gerade. Ich habe keine Pressure Plates. Na ja, schön. Zack. Ähm... Zack und zack. Oh, wir haben kein Geld mehr. Ach ja. Wenn man den Charakter wechselt, dann äh, hat man kein Geld mehr. Das ist also ziemlich scheiße gemacht. Aber naja. Das ist halt... Hä? Lol. Geht ernsthaft mit der... Nein, man kann es abbauen. Aber es geht mit der Picke schneller. Ich will es ja nicht haben. Langs mal so. Ich will ja hier kein Moos. Hm? Verheiß. Haben wir drinnen noch äh, Anfall? Nö. Okay, hier ist... Hier ist Safe. Sagen wir es mal so. Das bauen wir hier nochmal schnell ab, weil das angeschlagen Und ich will nichts angeschlagenes. Zack. Und. Zack. Dann brauchen wir das da. Und die Achievements sind wieder weg, weil ich die Jar gewechselt habe. Weil ich ja nicht. Äh okay, wobei jetzt zur Zeit wechsle ich sie ja nicht mehr, weil ich ja jetzt so gerade noch Tacket spiele. Ich habe nur gerade, weil es gibt einen Daisy-Mod wieder. Nicht der gleiche wie früher damals, der so viele Klicks bekommen hat, aber so also ein ähnlicher. Und ja. Und den habe ich mir jetzt halt mal angeguckt und, ähm, Aber es scheint unseren ehemaligen, also den LP Suzuki, nicht wirklich zu interessieren, dass der. dass es wieder so eine Art Daisy-Mod gibt. Naja, kann sein, dass ich es allein let's playen werde. Das wird dann ein bisschen langweilig, aber. Ich werde mir schon noch jemand suchen. Ansonsten suche ich mir den, wie, wie heißt er jetzt auf YouTube? Ich kann mir den Namen auf YouTube nicht mehr ein. Scheiße. Nein, sag jetzt bloß nicht, das ist zu dunkel ist. Es ist zu dunkles Holz geworden. Ich krieg die Krätze. So kann man auch dunkles Holz herstellen. Geh weg und blute nicht wieder mit alles voll. Komm, bitte. Geh doch da, geh doch da hoch, geh doch da hoch, geh doch da hoch. So. Ja, perfekt! Ich glaube, ich habe da draußen gerade einen Creeper gesehen. Wieso kommen denn keine Monster? Ich habe einfach. Ah, so. Zack. Und zack. Und ach komm, bauen wir uns mal wieder hoch. Ach ja, genau. Ich habe ja wegen dem Moosanfall hier. Ob ich mich runter. bin ich runtergekommen. Nicht runter. Ah, ah, nicht runter Fall. Ach ja, hier kann man sich ja wieder ducken ging bei was bei einem Art Minecraft nicht, wo ich gespielt habe. Ich probiere zur Zeit sehr sehr viele Mods und Modpacks aus. Ja, was man vielleicht mal irgendwann später spielen will. Wie ihr ja, vielleicht gemerkt habt, will ich jetzt erstmal von Minecraft weg äh, zu anderen Spielen. Wie jetzt ähm, zum Beispiel Oxmasdie. Ähm, Der Space wird ja nicht regelmäßig kommen. Ähm, die Abstimmung läuft bereits, äh, also auf der Website natürlich ist die Abstimmung für das ein neues Let's Play, das dann Dienstags kommen wird. Ähm, ja, es, also bis jetzt hat äh, Borderlands 2 die englische Version sein vorgenommen. Ich muss nachher noch mal gucken. Noch 14 können, glaube ich, teilnehmen. Ja, es können nur 20 teilnehmen und jetzt noch 14. Ähm, und dann ist halt aus Schicht im Schacht, sagen wir es mal so. Kann halt keiner mehr teilnehmen und ähm, ja, Borderline 2 ist gerade im Vorrang. Aber es könnte sogar sein, wenn ich bis dahin noch 12 Euro auftreibe, dann ähm, schmeiße ich die Überfragen erstmal vorübergehend auf den Kopf und ähm, hol, äh, werde was anderes spielen. Und zwar wird es ein sehr tolles Spiel sein, aber das werde ich euch jetzt noch nicht verraten ja okay das ein Zuschauer wird sich schon denken können nachdem was sie ich habe sie mir sozusagen auf Skype geschrieben Geil Koda, Geil ja du kannst es dir denken ich find's witzig dass das Zeug der Brunnen nicht von innen schimmelt oder doch ich glaube, das tut er ah, ich bin mir nicht sicher das finde ich mir scheiße weil wenn er von innen schimmelt also von dem Wasser da drin dann würde er rein theoretisch irgendwie nach der Zeit alles. Ja, alles. Infizieren hier mit diesem Zeug. Ja, okay, wobei die Spieleentwickler das ja nicht. Also, Jeb und so, das ja nicht wussten. Äh, von Evil, Ma also, dass Evil Minecraft später so ist und dann, ja. Ah, oh, das waren schon die Mumien. Nett. Das sind auch die einzigsten Mobs hier. Irgendwie schlägt ja langsam. Irgendwie schlägt ja sehr langsam. Ich check's nicht. Oh Alter, es leckt jetzt. Nein, es leckt. So, ähm. Oh, scheiße. Okay, okay, okay. Die Zeit ist ja schon wieder um. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit gehabt. Ähm. Wait, doch, doch, komm. Okay, ja, komm. Pflanzen wir das noch. Nee. Doch, pflanzen wir noch schnell an. Und dann mache ich hier wieder. Ja, wir sind jetzt wieder nicht viel weit gekommen. Hab hier jetzt, Ich kann zur Zeit halt gerade nur kurze Folgen über Minecraft aufnehmen, weil ich gerade nicht dazu komme, äh, lange Folgen aufzunehmen. Und deswegen lehne ich sie immer am Tag auf, an dem ich sie hochladen muss, gerade zur Zeit. Weil anders nicht geht. Hier kommt schon der erste Fallbefall Fall wieder, okay. Ich hoffe, dass es nicht auf das Haus hier überspringt. Das wäre ein bisschen scheiße. Okay, ja. Ähm, ja. Dann wollte ich mal sagen, bis nächstes Mal. <lacht>